Hallo Leute, hier ist wieder euer Streunikater. Und Sharia. Und John <lacht> So. Ja, willkommen in der zweiten, dritten, keine Ahnung, Aufnahmesession. Dritten, dritten Aufnahmesession, mhm. oder? Ja, ich weiß auch nicht genau. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm Die Kuh freut sich, dass wir da sind, schau mal. Die Kuh ist okay, jetzt nicht mehr. Hallo. Die ist irgendwie <lacht> Hampel, wie verrückt. Okay. Welche Projekte haben wir denn anstehen? Also ich werde mal das Haus ein bisschen verschönern. Mhm. Mit einem Meißel werde ich mir da so ein paar Blöcke machen, den baut man so für meine Zuschauer. Vier Eisen? Ich schau mal mit rein. Ein Stock. Mhm. Hast du noch vier Eisen? Ja, ich habe noch 47 mhm. über. Könntest du mir auch so ein Meißel machen? Ja. Bewirf mich mit Meißeln. Oh. So, <lacht> ja rausgehen. Okay. Danke. brauchst du auch noch einen? Nee, Meißel brauche ich keinen, ich bin nicht so fürs Hübsche. <lacht> okay. Also, ich würde sagen, ist jetzt Tag oder so, weil dann hole ich mal raus. Draußen sieht es hell aus, ja. Vielleicht, bevor wir ständig die Frage stellen, ist jetzt Tag, sollte man vielleicht irgendwann mal Fenster einbauen. <lacht> so. Ja, stimmt, das wenn ich da. Zu so bei der Tür steht, sieht man ja. Sie ja. Also, ich besorge mal einfach ein bisschen Sand und noch mehr. äh. Dings, ähm, Lehm. Also wenn schon Fenster, dann bitte ja Oberlicht, ja. Das können wir machen und mit dem Meißel kann man wirklich die krassesten Fenster machen. Glas lässt sich super bearbeiten mit dem Ding. Ich mache für den Schadea noch so eine Axt. Ja, cool. Ich habe gerade die Axt das erste Mal demonstriert in diesem Run. Okay, die mach' ich auch gleich nochmal. Aha, das ist verdammt cool, dass man so Mammutbäume wirklich mit Schlag Ich glaube, die hier gebaut. Finden. Hm? Weil das jetzt der breitax genau. oder, oder die Der Breitaxkopf in mhm. diesem Tisch hier, wo ich stehe. Der in dem Metallschiff. So, ich habe genau. so, hab jetzt alle Teile und jetzt muss ich die Teile hier noch schön einordnen. Ich habe so. ungefähr 15.000 Setlings. Bitte schön, <lacht> kannst du dir rausnehmen. Danke. Ich mache da ein bisschen die Bäume weg, damit wir vielleicht Platz zum expandieren haben. Okay. Oder expandieren wir vom Pilz zu Pilz? <lacht> Pilz <lacht> also ich habe mir gedacht, ich, ich will es so für die Allgemeinschaft so ein kleines Lagerhaus oder ein größeres Lagerhaus bauen. Mhm. Ja. Oder ich nach Themen ich... getrennt, würde ich sagen. Dass wir da, dort, wo wir zum Beispiel die Beete haben, dann auch die ähm, Lebensmittellager haben. Oder halt die ja, das stimmt, Produkte. Ja. Das heißt, wir könnten zu dem. Werkzeugtisch, an dem du bist oder warst, ähm, einfach gleich äh, Kisten machen mit Werkzeugen und solchen Sachen. Mhm. Hat wer noch äh, Pflasterstein? Äh, nö. Oder muss ich da jetzt Farben geben? No. <lacht> äh, du kannst vielleicht, das ist eine gute Idee, wenn wir schon runtergehen in den Keller, du könntest noch den großen Hammer <lacht> dazu machen. In der... Welches Modpack ist der? Äh, auch mit dem Tinker's Table. Ach so ja, da kann ich ja Kannst Du kannst in dem Metalltisch einfach mal schauen, was der braucht. Der Hammer ja. ist, ist genauso irre wie die Axt. Ähm, der gräbt dreimal x zwei -Köpfe, drei. Köpfe, so ein Axt hin und einen großen Kass. Mhm. Okay. Ah, ich mein. töte gerade das Skelett, das ein Schwein <lacht> auf dem Kopf hat. Und das heißt, ich habe den Hut freigeschaltet. Pickhead. Yay. Yeah. Mm. Schweinehut. Pickhead accept. <lacht> Schweinehut. Dann... Und jetzt müsste ich... Ja, ich habe ein Schwein auf dem Kopf. Und mhm. Pfeile im Rücken. Da liegt da ja noch. <lacht> das sieht so bescheuert aus mit dem Schwein am Kopf. Ich mhm. habe schon wieder die Orientierung verloren, irgendwie. Der Pilzwald, der macht mich verrückt. Normal habe ich echt gute Orientierung. Ich glaube, ich mache mal so einen... Du darfst nicht Turm von den Pilzen naschen. Ach so. <lacht> so. <lacht> Tach. Ja, Hallo. <lacht> Wo ist denn dir Schatier? Ich muss dem unbedingt mal schauen. Oh, wir haben dir eine Schablone für den Hammer noch gar nicht. Ähm, den kannst du ja in dem Schablonenstandstisch machen. Genau. <lacht> <lacht> hey, Schablonen-Stanzer. Schau mal, Schatier. Äh, ja, kann man das essen? <lacht> ich hoffe nicht, also greif mich bitte nicht an. Aus Hunger. So. Ach ja, ich wollte ja eigentlich Sand holen. Also Holz habe ich jetzt genug. Das heißt, ich mache erstmal ein paar Kisten. So, für die Hammerkopfschablone braucht man acht. Wir brauchen, haben wir noch, ähm, ja, wir haben gar keinen Kropfbestand mehr, weder gebrannten ah. noch Ding, oder? Ähm... Ich habe leider, wundern. mir fehlt leider noch fünf. Okay, also Kisten kann man nicht meißeln. Ah, hier in den Öfen ist ja überall noch äh, gebrannter Ding drin, den haben wir letztes Mal. Bei. Ach ja, stimmt. Ich mache okay, mal einfach äh, eine dekorative Kiste, die keinen Sinn hat. <lacht> äh, stell ich mal da hier. Ja. Für die Symmetrie. Ja, ne, so für, weißt du, wir ziehen da gerade in so eine Steinbude ein und da hat man natürlich überall so Umzugskartons stehen und so. <lacht> so. Haben wir jetzt einfach aus Eichenholz mal mit dem Meißel was gemeißelt. Oh, ich habe einen Hammer. Okay. Mhm. Mal gucken, Und was der kann. Dem, der kann 3x3 wegbuddeln. Ah, okay. Das mhm. probiere ich jetzt direkt mal mhm. aus irgendwo. Äh, Vorsicht, er geht immer auf die Fläche, auf die du schlägst. Wo ich zeig, ja. Ah. Okay. Um, der kann auch nur Sachen lieber mit der Steinspitze Genau. <lacht> da ist ein Creeper! Äh, echter so, oder hat sich ein wieder Creeper einer von drin. uns in Einfach wo? Nein, ein echter. In dem Haus? Nein, aber der steht hier unten drin, wo ich äh, mal gefarmt hatte. Ach so. Aber der stand äh, ganz gefangen und... Oh, das heißt, du oh, hast gerade gelernt, den? Sachen auszuleuchten. Ja, du Ach, musst, solltest vielleicht dann einfach krass wackeln hinsetzen. <lacht> ja, ich hatte aber keine mehr. Achso. Ja, und ich hatte auch keine Spitzhacke mehr. Da habe ich mich mit dem Eis hoch, Eisen hochgebaut. <lacht> ja, es gibt auch die Schaufeln nach man Bist Exklarator? du der Krieger, der durch die Gegend hupft? Okay. <lacht> nicht die Mitspieler töten. Ja, aber wenn er von da hinten kommt und schreit, da hinten ist ein Creeper, und dann kommt der Creeper auf mich zu. <lacht> mhm. ja. Hm. ja, das Heftige ist natürlich, man kann es wirklich nicht unterscheiden, sobald man gemurft ist, hat man keinen Namenstag mehr. Also es gibt eine Unterscheidung, das ist, wenn du hinzielst auf den anderen Spieler, dann siehst du das oben an, ähm, an der Anzeige, welchen Block du gerade anschaust. Hast dann nicht Creeper drin, sondern eben die Spieler noch geh hier gerade voll durch den den, oh, jetzt so voll den Gang durch. Ich wollte eigentlich nur Lehm finden, aber hab Pech. Alter, ich, ich baue hier gerade einfach so einen Gang mal durch und hier ist an jeder Seite überall Eisen und Erze. Das ja. Eisen mal brauche ich Eisen ich komme hier rüber. Ja, hier, ich bin hier oben. Also richtig, das Defizit haben wir eigentlich nur noch an Diamanten. So. Ah, da finden wir bestimmt welche. Seid der. Ich bin hier. <lacht> ich reparier mal meine Axt. Ja. Hm. Hinter dir. Du musst wieder ins, zum Feld kommen. Ah, okay. Hier oben. So. Rechts von dir. Ja, ja, ja, schon. Hallo. Axt repariert. Ähm. So, hier. Das reine Erzparadies. <lacht> Hast du den Krieg da schon weggemacht? Nicht da. Ja. Oder. Ja, der war da. Hast du ihn weggemacht? Richtig. Ja, wirklich. Der konnte auch nicht raus. Das, das ist wär wär bis dahin immer noch nicht die Antwort auf meine Frage. Ja, er ist tot. Ja, danke. Da hat jemand Angst. <lacht> so, jetzt ist ja auch überall ausgeleuchtet. Mhm. Ja. Huh, was ist denn da? Lustig, Eisen, ne? Huh? Ja, aber eigentlich meinte ich hier. Hast du ja auch schon rumgetun. Du bist wie so ein Malwurf, oder? Ja. Aber das war letzte Folge, da hatte ich noch keinen Hammer. Wie so ein Marwurf auf Ecstasy oder so. Was? <lacht> <Yes. lacht> ah, da ist ja noch der Heuballen. Ach, den lege ich da mal für die Kuh hin. So. so, <lacht> ich brauche mich jetzt hier überall durch. Aber hier kommt überall Sand runter, da brauche ich mich mal lieber nicht mehr weiter. Sand oder Gravel? sagst du? Nein, Sand. Oh. Weil da könnte ja dieses Öl sein. Äh, ich bräuchte übrigens beides, Gravel und Sand. Für ja, da unseren... kannst du hier mal dann vorbeigucken. <lacht> Ich glaube ich baue mal. Ups. Irgendwas hat gerade geplöppt. Irgendwas habe ich aufgesammelt. Ja. Komisch. Ähm. Oh, ich habe eine Hülle gefunden und ich habe keine Fackeln mehr. <lacht> keine Kohle? Scheiße. Nein, aber keine Stöcke. Ah doch. Ich habe Holz dabei. Aber auch nur drei dafür, dass ich mich schon so weit durchgebuddelt habe. Meinst du jetzt mhm. mehr Holz finden müssen? Nein, nicht mehr Holz, sondern mehr Kohle. Achso, nein ich dachte, es ging jetzt ums Holz, weil du meintest, ah, ich habe Holz dabei, aber nur drei. Oh, ich. Nee, Quantum. Quantum oh. Oh cool, du kannst Quantencomputer bauen. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Mir gefällt das Modpack. So. Zwei Steinplatten. Alter, wie viel Quantum hier einfach mal ist? Mhm. Wahrscheinlich braucht man einiges für so einen Computer. Also das, das Mod äh, mit dem Quantenzeugs ist gemacht worden, damit äh, ja, Jugendliche lernen können mit der Quantenphysik sich anzufreunden. Ist eigentlich wirklich nur so zum Lernen gebaut. Ähm, es okay. gibt so wenig Quantenphysiker auf unserer Welt. Ja ja, auf jeden Fall. Man kann nie genug Quantenphysiker haben. Okay, jetzt habe ich nur zwei. Stein gefunden, aber die reichen wahrscheinlich oh, nicht für gut. den Hammerkopf. Der braucht 8. Also, hat von euch jemand Kobbel unten? Ja, ziemlich viel, ja. <lacht> Stimmt, du hast ja den Hammer. Ich bin gerade dabei, mir meinen zu bauen. Ja, meiner ist aber schon wieder fast kaputt. Ich habe jetzt hier schon so viel. Mhm, aber den kann man leicht reparieren. Das ist das andere Schöne an den Tinkers-Werkzeugen. Sie gehen nie wirklich kaputt. Wie kann man die reparieren? Äh, einfach mit äh, in dem. Tisch, in dem du ihn gemacht hast, ja. am ersten Symbol bleiben und ähm, das Material reinlegen, das aus dem er besteht. Also einfach wieder also ein Stein. Stein rein mhm. und dann kannst du ihn immer rechts rausnehmen und dann ist er dann immer ein Stück besser. Okay, das war meine Schaufel. Also, das Dumme so. an, also der Hammer und die Schaufel, die ersetzen natürlich dummerweise nicht die anderen. Weil man ja manchmal nur einmal eins wegpickeln will. <lacht> Und deswegen braucht man dann doch nur die anderen Sachen. Oh, ich merke gerade, ich bin kurz vorm Verhungern. Hallo, Tomate. Oh, keine Samen. Hm, Betrug. Mehr Tomaten. Also bei dem Eisentisch. Äh, ist egal, der andere geht genauso, glaube ich. Soll ich den reinlegen ins Erste? Mhm. Und dann das aus Wasser besteht? Genau. Einfach also daneben legen. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob Kobbel zum Reparieren geht oder ob, ähm, ob du wieder Glattenstein nicht bald. brauchst. Da ist ja dieses äh, Dingszeichen. Und wenn das ich dir, da jetzt Cobblestone reintust, rein tue, dann. Ah, du mal nach rechts. So. Ah ja. Ach So. Mhm. Jo. Ja. Okay, kostet schon einiges. Und du musst dann immer von rechts nehmen und wieder nach links reinlegen. Machst du das? Ach so! Ah. Aha. Also. Erstmal Koppel in die Mitte. Du kannst... Hier. Koppel. Äh, ne. Hier. <lacht> so, oder unten. Hä? Nein, das funktioniert ja nicht. Ähm, mehr Koppel. Es kann sein, dass der. Mhm. Hä? Doch oben? Oder braucht er wirklich Glattenstein? Aber, ne, hier geht's. geht's ja, raus. wenn nichts drin ist, dann geht's. Achso, äh, ja, achso, dann kannst du ihn wieder rausnehmen. Okay, dann brauchen wir doch Glattenstein. Müssen wir wieder der in den Ofen mhm. Achso, und ich habe irgendwo Sand hingetan. Oh, ne, ist fast nichts mehr da. Da mach ich mal ein bisschen was für Fenster. So. Fensterproduktion ist gestartet. Zombie-Jerky man kann aus allen Tieren Jerky machen. Wenn man Fisch fängt oder so kann man den trocknen und so Zeug. So. Mehr Essen. Ist egal wie lange ich da spiele, ich verzettel mich hier das Mal. Ich wollte eigentlich das Koppel holen, damit ich mir... also den Hammer abbauen kann und die Schaufel und das Ergebnis ist ich bin schon wieder beim Garten umgraben Erde ja, habe ich auch gesammelt ja wenn ich schon beim Garten umgraben bin so. das das Hier und dann pickel ich mich mal durch die Wand da Ah jetzt hat hm? Jetzt funktioniert es. Man braucht ah, ja. äh, Glattenstein. Mhm. das ist selben Update. Vorher war das Ganze ein bisschen tolerant beim Material. Ich höre Skelett ah. sterben. Wird es hell draußen? Ich kann kurz Dann ist das Skelett aber doof, weil es überall eigentlich Schatten gibt. Hm. Ich kann es nicht durch die Tür erkennen, ich will jetzt aber auch nicht rausgehen, mm -hmm. weil ja, ich bin ist nicht gerade ungedockt. Glas ist im Ofen das Oh, jetzt haben wir meinen Countdown, der mir sagt, dass die erste Viertelstunde rum ist. Oh, Dann okay. würde ich sagen. Ist die erste Folge beendet. Die erste Folge ist beendet, wir werden gleich weiter aufnehmen, aber sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Teil. Tschüss. Ciao.